Servus zusammen und willkommen beim neuen Video von Cameltech. Heute geht es um das GBS 8200 und wie wir eine gute Grafikausgabe vom Amiga 500 auf einen Monitor bekommen. Zuerst stelle ich die am Board verbauten Komponenten vor. Dann machen wir einen Ausflug in Linear- und Pulse power Supply und wie diese funktionieren. Im dritten Kapitel gehe ich detailliert auf das Board ein und wo wir die Spannungsversorgung mit dem Lötkolben etwas verbessern müssen. Im vierten Kapitel kümmern wir uns um die Abschirmung und machen einen kurzen Ausflug in die elektromagnetische Verträglichkeit und Kopplungsarten. Im fünften Teil sehen wir uns das composite genauer an und schnippeln uns ein Kabel zurecht. Im sechsten und letzten Teil kommen dann die Einstellungen, Fazit zu den Bildergebnissen und vorher-nachher Vergleiche. Und nun viel Spaß! Als erstes eine Übersicht über das Board. Rechts oben sitzen die Anschlüsse für die Stromversorgung. Ausgewiesen am Board sind 5 bis 12 Volt und ein Verbrauch von 2 Ampere, welcher in meinen Tests aber deutlich darunter lag. Achtet auf die Versorgungsspannung, viele 8220 und 8200 Boards sind nur für 5 Volt zugelassen. Links neben der Stromversorgung findet sich die Ausgangsseite des Videosignals. Genutzt werden können ein 15-poliger Standard VGA-Anschluss oder ein 12-poliger JST-Stecker. Auf der Eingangsseite des Boards finden sich zahlreiche Möglichkeiten. Ein 5-Poliger EGA- und CGA-Eingang, ein 8-Poliger RGBS-Eingang, ein 15-Poliger Standard-VGA-Anschluss und ein Komponent-Video-Eingang, der sowohl analoge wie auch digitale Signale verarbeiten kann. Rechts davon sind die Taster zur Steuerung des Menüs und darüber die Anschlüsse für das Programmiergerät. Als Logik arbeitet ein TrueView 5725 der Firma TVA Inc. Die Firma hat ihren Sitz im Silicon Valley in Kalifornien und ist aus den 90ern als Intergraphic Systems bekannt. Datenblatt und Dokumentation des Chips sind knapp, beinhalten nur wenige Informationen über Register und es gibt kaum Programmierbeispiele. Als weitere Komponente findet sich der MTV 230M LCD Monitor Controller der Firma Müssen Technology. Die Dokumentation ist gut und im Netz finden sich auch Programmierbeispiele. Zwischen den beiden Chips sitzt der sd ram Chip K4S63232H der Firma Samsung und stellt 2x32 MB mit einer maximalen Frequenz von 143 MHz zur Verfügung. Als IC8 bezeichnet, steht ein at 24 c 32 iprom der Firma Atmel mit 32 Kilobyte zur Verfügung. Auf der VGA-Ausgangsseite findet sich noch der Videodemuxer PI5-V330 der Firma PERICOM, welcher die Videoeingänge umschaltet. Direkt unterhalb der VGA-Buchse arbeitet ein Texas Instruments CD74 HC125. Er nutzt vier unabhängige Tree-State High-Speed CMOS Logiken. Jetzt geht's wie versprochen etwas tiefer in die Materie. Wenn wir von Seite unserer Versorgungsspannung beginnen, dann haben wir als erstes eine Schottky-Diode, die hier als Verpolschutz eingesetzt wird. Dioden generell lassen den Stromfluss nur in eine Richtung zu. Der Vorteil von Schottky-Dioden ist, dass sie sehr schnell und hohe Ströme schalten können und dabei nur einen geringen Spannungsabfall haben. Diese hier zum Beispiel bis zu 500 mV. Die ss 34 findet man in Spannungsversorgungen, gerade wenn sie aus China kommen, eigentlich relativ häufig. Danach kommen zwei Kondensatoren, ein Elektrolytkondensator und ein Keramikkondensator. Der Elektrolytkondensator taugt eher für tiefe Frequenzen und ist träge, während der Keramikkondensator hohe Frequenzen filtern soll und schnell reagieren kann. Viel wichtiger hier ist aber die Funktion als Pufferkondensatoren für die Schaltvorgänge des XL1583 DC-to-DC bug -Converter. Wir brauchen hier eine Spannungsversorgung, die sehr, sehr schnell reagieren kann. Wenn wir jetzt hier mal unseren Weg der Eingangsspannung verfolgen, beginnen wir hier mit 10 Volt und wir sehen, dass auch an verschiedenen Messpunkten Keinerlei große Änderungen oder Schwingungen auftreten. Das ist alles im Bereich einer Toleranz. Hier geht es dann schon in den Eingang des DC-to-DC-Converter. Die Funktionsweise des DC-to-DC-Converter werden wir uns später genauer ansehen. Links vom XL1583 sind einige Widerstände und Kondensatoren. Durch die entsprechend dimensionierten Bauteile wird hier ein Feedback-Signal an den Konverter zurückgemeldet. Somit weiß der ständig, welche Spannung er gerade erzeugt. Unter Last würde sich die Spannung nämlich automatisch reduzieren und der Konverter muss da irgendwie dagegenhalten können. Theoretisch kann der XL1583 von etwa 1,22 Volt bis 21 Volt alles erzeugen, was wir wollen, wobei er kein step up konverter ist, was bedeutet, dass er nicht höher als die Eingangsspannung arbeiten kann. Natürlich brauchen wir für eine Veränderung des Ausgangswerts hier in dem Fall den Lötkolben. Hier auf der Ausgangsseite des Konverters finden wir eine Induktivität mit 47 Mikrohenry. Eine Schottky-Diode und ein Kondensator. Die Schaltung erzeugt aus dem Signal des Konverters unsere Ausgangsspannung. Die Funktionsweise erkläre ich später dann genauer. Weil zuerst möchte ich noch den AMS 1117 Linear Regulator erwähnen. Durch die unterschiedlichen Bauteile auf der Platine benötigen wir zwei Versorgungsspannungen. Die sind gemessene 3,3 Volt von der Switch Power Supply und die 1,8 Volt aus der Linear Power Supply. Im Prinzip macht der AMS 1117 nichts anderes, als die 3,3 Volt am Eingang in Verlustwärme und 1,8 Volt Ausgangsspannung zu verwandeln. Erzeugt uns also vollkommen sinnlos und unerwünschte Wärme. Trotzdem macht die Verwendung eines Linearregulator in Schaltungen durchaus Sinn. Wenn man die Komplexität hier von Switch- und Linear voltage Regulator vergleicht, liegt der Vorteil klar beim Linearregulator. Platz auf dem Platin ist meist knapp und teuer, hochwertige Bauteile eines Switch-Power-Regulator sind auch nicht billig. Dazu erzeugt er keinerlei neues Schaltverhalten und reagiert ohne Verzögerung. Ein puls regulator wird immer dort gern eingesetzt, wo man variable Eingangsspannungen hat und eine hohe Effizienz benötigt. Man stelle sich vor, ich nutze die 24 Volt am Eingang und erzeugt daraus 1,8 Volt durch einen Linearkonverter. Vermutlich müssten wir die Platine dann auf einen Weber-Kugelgrill schrauben. Außerdem können nur Switched-Mode-Power-Regulatoren ein Step-Up machen, also eine höhere Ausgangsspannung als Eingangsspannung erzeugen. Was hier in der Schaltung des AMS-1117 noch auffällt, ist dieser Keramikkondensator C11. Der soll uns eigentlich die Spannung stabilisieren, was ich ihm ehrlich gesagt nicht so ganz zutreue. Laut Datenblatt wird ein 22 Mikrofarad Tantalum-Kondensator empfohlen. Das hat aber einen Haken. Tantal wird aus Koltan gewonnen, wo die größten Vorkommen in Ruanda und im Kongo liegen. Gerade im Kongo werden über den Abbau Bürgerkrieg und Kriegsverbrechen finanziert. Deswegen wird Koltan als Konfliktmaterial eingestuft. Angeblich haben sogar einige Firmen aus den USA und der EU direkt Milizen finanziert. Dazu kann man sich auf YouTube jede Menge unschöne Dokumentationen ansehen. Ich denke, es ist schwierig in China an saubere Tantalkondensatoren zu guten Preisen zu kommen. Deshalb findet sich hier der billige Keramikkondensator. So, jetzt schauen wir uns die Spannungsversorgung im Detail an. Ich greife mir das GND-Signal einfacherweise direkt an der VGA-Buchse ab. Sollte man normalerweise nicht machen, weil man mit dem langen GND-Kabel sehr viel Noise aufnimmt, aber mit dem LED-Licht hier im Lab werden wir sowieso immer Störungen haben. Wer es genau wissen will, kommt um teure Differential-Probes bzw. eine Messkammer sowieso nicht herum. Schauen wir uns einfach mal das Ausgangssignal an und besprechen es. Den Y-Verstärker muss ich noch auf 5V pro Division drehen, damit wir die 10V Eingangsspannung sehen. So, hier unsere 10V direkt am Eingang. Dann geht es weiter zur Schottky-Diode. 300 Millivolt Spannungsabfall sehen wir nicht auf der Skala. Und auch das Eingangssignal ist hier ohne gröbere Störungen und Verluste. So, jetzt kommt das Ausgangssignal. Hier sehen wir schon das typische Rechtecksignal. Ich stelle das mal in die Mitte. Dann schalte ich noch auf 2 Volt pro Division um. Man sieht auch, dass mein Hamek-Oszilloskop hier an der Grenze der zeitlichen Auflösung angekommen ist. Jetzt reduzieren wir mal langsam unsere Eingangsspannung auf 7,5 Volt. Wie wir sehen, wird das Signal immer breiter. Der XL1583 passt sich unseren Erfordernissen an. Was wir hier sehen, ist nichts anderes wie Pulse Wave Modulation oder PWM abgekürzt. Das habt ihr bestimmt schon gehört. Reduzieren wir noch weiter. Sind wir jetzt bei 4 Volt. Wir sind jetzt bei 4 Volt angekommen. Jetzt wird es langsam knapp. Jetzt schaltet er gar nicht mehr, sondern lässt die Eingangsspannung unverändert durch. Was bedeutet, er ist zu 100 offen oder durchgängig, beziehungsweise der Duty-Cycle ist 100 So, jetzt sehen wir, dass der Switch an seine Grenzen kommt und hochfrequente Störungen produziert. Wenn wir noch weiter reduzieren, bricht das Signal schließlich vollständig ein. Wie funktioniert das Ganze nun genau? Nehmen wir an, wir wollen aus 10 Volt 5 Volt machen. Eine linear Power apply wird uns jetzt die überschüssige Energie einfach als Wärme wegbrutzeln. Wie wir festgestellt haben, ist das nicht immer sinnvoll. Und schon gar nicht ökonomisch. Unsere kleine Magicbox regelt das anders. Die sagt, wenn ich 10 Volt habe, aber nur 5 Volt brauche, dann schalte ich diese 10 Volt halt eben nur die halbe Zeit ein. Dann sind sie ja irgendwie hinten auch 5 Volt. Ich trage zur Verdeutlichung die Spannung auf der Y-Achse auf und die Zeit auf der X-Achse. Wir schalten unser Signal also kurz auf 10 Volt. Dann schalten wir es wieder ab auf 0 Volt und so weiter. Diese ECs erzeugen also ein Rechtecksignal und damit eine durchschnittliche Spannung VA für Average. Das ist das Signal, was wir vorher im Oszilloskop gesehen haben. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn ich das PWM-Signal direkt in meine Spannung einspeise, dann werden sich die wenigsten Bauteile darüber so wirklich freuen. Wir müssen also unser Rechtecksignal noch irgendwie gerade bügeln. Zeichnen das hier nochmal links unsere Eingangsspannung VI, dann kommt unsere Magicbox, die das PWM-Rechtecksignal erzeugt und die Klettung erreichen wir schließlich durch drei Komponenten. Eine Induktivität, einen Kondensator und eine Schottky-Diode. Die Induktivität macht hier die meiste Arbeit. Wir können sie uns als Energiespeicher vorstellen. Wir schalten unseren Switch ein. Der Strom steigt in einer Exponentialfunktion innerhalb der Spule an und diese baut ein Magnetfeld auf. Nach fünf Zeigkonstanten Tau ist die Spule voll geladen. Gleichzeitig wird unser Kondensator geladen. Wenn wir abschalten, wird dieses Magnetfeld wie den Strom umgewandelt und der fließt wie vorher zum Kondensator. Die Induktivität ist vereinfacht gesagt für den Strom zuständig. Der Kondensator kümmert sich um die Spannung. Mit der Schaltung hier haben wir einen sogenannten low filter gebaut. Low-Pass bedeutet, niedrige Frequenzen dürfen passieren. Damit haben wir unser Rechtecksignal geglättet und wir halten unsere Ausgangsspannung. Das entspricht ein Großteil von VA. Was macht nun diese Diode? Wichtig ist sie, weil wenn wir die Schaltung ohne Diode in Betrieb nehmen, wird ziemlich viel Magic Smoke von unserem PCB aufsteigen. Warum? Naja, Wir haben hier unsere Spannungsversorgung. Der Strom fließt über einen Schalter durch eine Spule und lädt den Kondensator. Ein Magnetfeld baut sich auf und wir haben unsere Induktivität nach 5 Tau geladen. Würde unser Konverter den Schalter zulassen, fließt der Strom, den ich nach dem Ladevorgang erreicht habe, immer weiter in Richtung Kondensator. Jetzt schaltet unser Backkonverter aber auch auf Aus. Wenn keine Diode da ist, dann hat der Strom ein echtes Problem. Er kann weder die Richtung ändern, noch irgendwohin abfließen. Muss er aber, weil das Magnetfeld immer weiter Energie liefert. Getrieben durch das sich induzierende Magnetfeld, werden jetzt Elektronen rechts der Induktivität abgesaugt und nach links gestopft. Der Bereich wird immer negativer, bis die Energie der Spule verbraucht ist. Nicht wundern, ich habe hier den Stromfluss nach rechts eingezeichnet, aber die Elektronen nach links. Tatsächlich ist der Elektronenfluss, auch physikalische Stromrichtung genannt, der technischen Stromrichtung entgegengesetzt. Durch diese Ansammlung an Elektronen entsteht eine gewaltige negative Spannungsspitze von bis zu mehreren 100 Volt. Diese kann jeglichen Switch zerstören und dabei noch viele Bauteile auf dem PCB mitnehmen. Das Problem lösen wir mit der Diode, die wir reverse bias diode nennen. Wird der Schalter nun geöffnet, kann sich das aufgebaute Magnetfeld in der Induktivität selbst induzieren und der Strom über den Kondensator und die Diode abfließen. Zurück zu unserer Anwendung, der Switch ist zu, Strom fließt über die Spule, der Switch ist offen, Strom fließt über unsere Diode. Hier ist jetzt ein Schaltbit, das im Datasheet des XL1583 abgebildet ist. Links auf der Eingangsseite die Kondensatoren zum Puffern der Schaltvorgänge. Diese sind sehr wichtig, damit der Switch auch hohe Ströme schnell schalten kann. Im Zentrum sehen wir den XL1583. Rechts davon die Ausgangsseite mit Induktivität, Kondensator und Diode. Über dem XL1583 sieht man, wie das Feedback-Signal über einen Spannungsteiler eingefügt wird. Unser XL1583 generiert also zuerst ein Rechtecksignal mit einer durchschnittlichen Spannung. Dieses pulswellenmodulierte Signal wird in eine Induktivität geleitet. Durch das ständige Laden und Entladen der Spule wird zusammen mit einem Kondensator und einer Schottky-Diode unsere Spannung geglättet. Über einen Spannungsteiler wird dem XL1583 die tatsächliche Spannung mitgeteilt. So kann er sich an die herrschende Last auf der Ausgangsseite anpassen. Alle Bauteile müssen exakt zusammenpassen, damit diese Schaltung funktioniert. Jetzt tun wir erstmal unsere Power Supply. Der Kondensator C11 entspricht nicht den Anforderungen, die er laut Datenblatt erfüllen sollte. Durch den sehr niedrigen ESR oder Equivalent Serious Resistant des smd keramikkondensators ist die Ausgangsspannung vermutlich nicht stabil. Ich empfehle den Kondensator auf jeden Fall zu tauschen. Zum SMD-Entlöten habe ich mir eine günstige Heißluftlötstation, die 858D, besorgt. Die Düsen musste ich etwas quetschen, weil sie sehr groß sind. Zum Anlöten von einfachen SMD-Bauteilen nutze ich eine Lötspitze. Kein Meißel. Heißluftstationen sind sehr schnell auf Temperatur. Ich nutze meistens 350 bis 400 Grad und eine mittlere Luftmenge. Zuerst das Board so drehen, dass der Luftstrom möglichst nur über das eine Bauteil strömt. Dann mit einer Pinzette Zug ausüben, bis sich das Bauteil entfernen lässt. Kauft aus schon erwähnten Gründen Tantalkondensatoren bitte in Europa. Dieser 22 Mikrofarad Tantalkondensator kommt von Konrad. Ich hoffe, Konrad achtet auf seine Bezugsquellen. Für eine gute Lötverbindung sollte man die Anschlussdrähte reinigen und bei Bedarf etwas aufrauen. Dann die Füße auf den richtigen Abstand biegen und den neuen Kondensator einlöten. Musik Schluss überprüfen wir unser Board auf Kurzschluss. Damit haben wir eine stabile Spannungsversorgung sichergestellt und kommen zum nächsten Teil der elektromagnetischen Verträglichkeit EMV, im englischen Electromagnetic Compatibility oder EMC genannt. Grob unterscheiden wir vier Arten von Störungen, die galvanische, die kapazitive, die induktive und die Strahlungskopplung. Bei der Störungskopplung gibt es drei Teile, Zuerst den Verursacher, die Störquelle. Dann kommt der Kopplungspfad, zum Beispiel eine elektromagnetische Welle. Und schließlich der gestörte Teil, die sogenannte Störsenke. Zuerst zur galvanischen Kopplung oder Impedanzkopplung. Sie tritt immer dann auf, wenn mehrere Stromkreise einen Leiter oder ein Bauteil als gemeinsamen Strompfad nutzen. Je höher die Frequenz in unserem Leiter, desto schwerer tun sich elektromagnetische Wechselfelder, tief in den Leiter einzudringen. Sie werden auf ihren Weg in dem Leiter sofort stark gedämpft und bleiben daher an der Oberfläche. Insgesamt wird dadurch der Wechselstromwiderstand, auch Impedanz genannt, erhöht. In unserem Beispiel teilen sich drei Stromkreise den zuführenden Leiter. Der Stromkreis hat unterschiedlich starke Ströme. Getrennt betrachtet fällt daher an unserem Widerstand R für jeden Stromkreis eine unterschiedlich starke Spannung ab, welche die Störung verursacht. Sie ist umso höher, je höher die Impedanz. Wir können sie vermeiden, indem wir Leitungen auftrennen. Auf die Frequenz haben wir selten Einfluss. Der zweite Störfaktor ist die kapazitive Kopplung. Immer wenn Leiterbahnen parallel verlaufen, bilden diese einen Plattenkondensator mit einem elektrischen Feld. Es kommt zur Übertragung von Energie zwischen den Leitern. Auch die kapazitive Kopplung ist umso höher, je hochfrequenter unser Signal ist. Wir können den Effekt abschwächen, indem wir Leiterbahnen weit auseinander verlegen oder sie möglichst kurz halten. Früher konnte man in Telefonleitungen leise andere Teilnehmer hören. Dies war durch ein Übersprechen zwischen den Telefonleitungen bedingt und ist ein Beispiel für kapazitive Kopplung. Bei der induktiven Kopplung produziert ein Magnetfeld, welches wir durch einen Stromkreis aufgebaut haben, eine Störung in einem zweiten Stromkreis. Je höher der fließende Strom in der Störquelle, desto stärker das Magnetfeld und damit die Störung in der Störsenke. Die Wirksamkeit der entstehenden Antenne entspricht der von Hin- und Rückleiter eingeschlossenen Fläche. Je größer diese Fläche, desto größer die Störung. Hier im Beispiel versorgen wir einen Part 1 über Leiterbahn auf der Außenseite des PCB mit Strom. Sie produzieren ein Magnetfeld und stören alle Signale im Zentrum des PCB. Deshalb sollte man in Schaltungsdesign Signalleitungen immer von den Versorgungsleitungen, welche hohe Ströme führen, räumlich trennen. Man nennt dies auch Trennung zwischen Regel und Stellkreis. Auch die kleinen Kondensatoren direkt an den Chips verkleinern als Nebeneffekt die Stromschleife. Bei kurzen Spitzen muss der Strom nicht den weiten Weg über die Spannungsversorgung nehmen, sondern kann direkt aus dem Kondensator bezogen werden. Man kann in einem PCB auch eine Groundplane verwenden. Dies ist nichts anderes als ein Kupferlayer, der sich im Inneren über das komplette Board erstreckt. Gleichstrom wählt nämlich den kürzesten Rückweg, der möglich ist, hohe Frequenzen aber den Weg der geringsten Induktivität. Und wenn eine Groundplane zur Verfügung steht, ist diese geringste Induktivität genau unter der Signalleitung. Damit bleibt das entstehende Magnetfeld räumlich auf die direkte Umgebung der Leiterbahn begrenzt. Eine Groundplane verbessert die Signalqualität sehr stark. Leider hat das GBS 8200 keine. Wir werden aber versuchen, mit Hilfe von Kupferfolie unsere Störungen möglichst stark zu reduzieren. Eine wirkungsvolle Maßnahme ist auch, die Rückleitung parallel zur Signalleitung zu führen oder einen Kondensator einzubauen. Das war eine vereinfachte Darstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit. Die genaue Entstehung, Wirkung und Berechnung füllt zahlreiche Bücher. Besonders die von CPU zu ranziehenden ziehenden Leiterbahnen müssen wir gegen Störstrahlung abschirmen. Dazu kann man ein Kupfertape aus dem Baumarkt verwenden. Vorsicht, es gibt viele Kupfertapes, die den Namen nicht verdienen. Überzeugt euch anhand von Gewicht und Material am besten selbst davon, dass ihr nicht billiges kupferfarbenes Klebeband bekommt. Hier sieht man, dass es sich wirklich um Kupfer handelt und der Klebstoff sehr dezent ist. Eine dicke Klebstoffschicht würde uns nur stören. Zuerst ein Stück abschneiden, dann auf der Platine die Abmessung der Leiterbahn vornehmen. Es soll nur der Bereich zwischen CPU und RAM abgedeckt werden. Hier verlaufen unsere hochfrequenten Signalleitungen. Wie ihr seht, gibt es einige freiliegende Lötpunkte. Diese überkleben wir erst mit Isolierband, damit kein Kurzschluss an dieser Stelle entsteht. Auf die Isolierung des Kupfertape würde ich mich dabei nicht verlassen. Danach die Kupferfolie abziehen, aufkleben und sehr dicht mit dem Fingernagel auf das Board modellieren. Auf der Unterseite sind einige Lötstellen. Hier kann man mit einem stumpfen Gegenstand das Kupfertape etwas zurückschieben, damit kein Kurzschluss entstehen kann. Wenn ihr fertig seid, solltet ihr das Board zur Sicherheit auf Kurzschuss überprüfen. Nun müssen wir die Kupferfolie noch festlöten. Am besten einen Lötpunkt auf jeder Seite, dazu bohren wir mit einer Messspitze etwas in das Board und überprüfen, ob eine gute Verbindung zu GND besteht. Am GBS 8200 ist fast der gesamte flächige Bereich als GND ausgeführt. An den Stellen, wo wir uns versichert haben, dass wirklich GND im Board ist, kratzen wir den Schutzlack ab. Dann an allen Stellen noch einmal überprüfen, ob man die richtige Leiterband freigekratzt hat. Schließlich die Folie mit dem Board verlöten, dazu am besten einen breiten Meißel verwenden. Wichtig am Ende, wieder auf Kurzschuss überprüfen. Leider gibt es 23-polige Sub-D-Stecker und Buchsen nicht mehr im Handel. Deswegen muss man sich einen 25-poligen Stecker etwas ummodellieren. Ich habe dieses Kabel auf Ebay gekauft und wollte es eigentlich gegen ein abgeschirmtes Kabel austauschen. Leider waren Buchse und Stecker aber mit Heißkleber ausgefüllt. Ein neues Kabel mit Abschirmung ist bestellt. Sollten sich dadurch noch weitere Verbesserungen erzielen lassen, werde ich dies hier in den Kommentaren nachreichen. Die Steckerbelegung können wir uns aus den Original Amiga 500 Schallplänen herauslesen. Pin 3 für Rot, Pin 4 für Grün, Pin 5 für Blau, Pin 10 für Composite Sync und Pin 16 bis 20 für GND. Obwohl es sich laut Schaltplan anbietet, kann man die Versorgungsspannungen von Pin 21 bis 23 nicht verwenden. Diese sind nicht für Ströme über 50 bzw. 100 mA geeignet. Netterweise wurden beim Kabel die Adern farbgleich gewählt. Noch kurz die Adern etwas verdrillen und mit Lötzinn festigen. Da ich ein Anhänger der Direct Solder Everything Fraktion bin, entferne ich noch die Pins am Eingang. Mit einer Spitzzange und etwas Zug geht dies sehr einfach. Kein Vergleich mit den nervigen Entlöten von Steckleisten. Auf die Pads bringen wir wieder Lötzinn auf. Dann wird das Kabel direkt mit dem Board verlötet. Zwischen den Composite-Ausgang des Amiga 500 und dem Eingang des GBS 8200 löten wir einen 680 Ohm-Widerstand ein. Dieser Widerstand ist nötig, da das C-Sync-Signal vom Amiga 500 4,2 Volt Top-to-Bottom misst. Die Eingänge am Videocontroller des GBS 8200 dürfen aber nur mit maximal 3,6 Volt angesteuert werden. Vermutlich wird nicht gleich am ersten Tag etwas kaputt, aber auf die Langlebigkeit hat dies bestimmt Einfluss. Hier das Setup, mit dem ich die Aufzeichnungen vorgenommen habe. Das Videosignal wird über einen VGA zu HDMI-Konverter in meine Screen Capture Box übertragen. Der Konverter hat die Möglichkeit ein Audiosignal einzuspeisen. Daher habe ich die Audioausgänge des Amiga an ein 3,5 mm Klinkenkabel gelötet. Eine externe Powerbank speist saubere 5 Volt in den HDMI-Konverter. Zusätzlich habe ich die Ausgabe bei VGA und HDMI öfters verglichen. Sie zeigt idente Bilder und idente Artefakte. Nun gleich zum Fazit. Die Arbeit an Bord hat sich definitiv gelohnt. Ich habe vier Boards gekauft und eines modifiziert. Okay, ich habe auch eines zerstört. Die drei anderen Boards hatten Bildaussetzer und starke Schneegestöber, wie ihr hier erkennen könnt. Achtet nicht zu so sehr auf die Farben, diese kann man am Board anpassen. Nach dem ersten Board habe ich ein zweites modifiziert und zuerst nur den Kondensator gewechselt. Das Flackern des Bildes war damit verschwunden, aber das Schneegestöber blieb. Nach Abschirmung mit kupfer und den farid war auch das Schneegestöber verschwunden. Doch nun zur Inbetriebnahme. Wenn ihr das Board das erste Mal einsteckt, sieht das Bild furchtbar aus. Das liegt an den nicht kalibrierten RGB-Trimpotentiometern auf dem GBS 8200. Versucht nicht bereits jetzt im OSD Einstellungen zu verändern. Am besten ihr startet ein Spiel- oder Testbild, welches Rot, Blau und Grün als größere Flächen zeigt. Hier im Beispiel Wings of Fury. Beachtet, wie bei diesem modifizierten Board keinerlei weißes Rauschen im schwarzen Hintergrund erkennbar ist. Sobald ihr ein Bild habt, verstellt ihr die Potentiometer am Board. Versucht, alle Regler erst nach links zu drehen und dann die Farben auszubalancieren. Sucht einen Bereich, der euch optisch gut gefällt. Die Potentiometer erhöhen den Widerstand am Eingangssignal und schwächen dieses ab. Wenn ihr diese stark reduziert und danach wieder künstlich mit Helligkeit erhöht, dann treten deutlich mehr Artefakte und Bildrauschen auf. Wenn ihr damit fertig seid, drückt ihr die Menütaste am an Bord und seid vor der nächsten Hürde. Der gesuchte Punkt verbirgt sich unter der 4. Danach könnt ihr im Menü Picture Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe nach euren Geschmack einstellen. Mit Schärfe auf 9 erreicht man meiner Meinung nach das beste Ergebnis, vor allem wenn man auch mit Text arbeitet. Die Bildqualität im Hintergrund bleibt jederzeit überzeugend gut. Über das Geometriemenü könnt ihr das Bild von der Position beliebig einstellen. Mit Horizontal und Vertical Position legt ihr den Abstand vom Rand fest. Horizontal und Vertical Size geben die Bildausdehnung an. Die Clamp-Einstellungen sind für die schwarzen Balken. Ich würde sie so lassen, wie sie sind. Solltet ihr schwarze Streifen oder ein ganz schwarzes Bild bekommen, dann setzt Clamp SP auf 4 und Clamp ST auf 3. Na, super versenkt. SP muss immer höher sein als ST. Ich weiß nicht, was ST und SP heißt, aber Start und Stopp funktioniert für mich als Eselsbrücke ganz gut. Ihr könnt auch ein Reset des Geometrie-Menüs mit der Auswahl Default versuchen. Das hilft sehr oft, bis man seine optimalen Werte gefunden hat. Solltet ihr merkwürdiges Bild flackern oder Aussetzer haben, dann haltet die Down- bzw. Autotaste für 5 Sekunden gedrückt. Das Board resettet dann die Eingänge. Solltet ihr nun immer noch kein Bild haben, erhöht Clamp ST und Clamp SP um jeweils 1, bis das Bild wieder zurückkommt. Als Auflösung habe ich 1024x768 gewählt, damit das Bild nicht gestreckt wirkt. Haben ja ganz gut was geschafft. Wir haben uns Switch- und Pulse Power Supply genauer angesehen und wissen nun, wann man welche verwendet und wie diese grob funktionieren. Wir haben einen SMD-Bauteil entlötet und einen Tantalkondensator ergänzt, um eine bessere Stabilität der Spannung zu bekommen. Dann haben wir die Grundlagen der elektromagnetischen Verträglichkeit gestreift und unser Board mit Kupfertape gegen Strahlung abgeschirmt. Dabei haben wir keinen Kurzschuss verursacht und es hat auch nichts gebrannt. Wir sahen, dass wir einen 680 Ohm-Widerstand am C-Sync-Eingang brauchen, damit auch in den nächsten Monaten das Board noch funktioniert. Dann haben wir noch ein paar Feritkurs auf das Videokabel und unsere Stromzufuhr geknipst. Nun wünsche ich euch viel Freude mit dem Board, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Camel.